Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer. Heute ist, ich glaube, der 16. oder 17. März, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ich lasse jetzt mal einfach meinen Senf ab über den Fall Biden, über den wir diese Woche berichtet haben. Wir haben ja zwei Artikel gemacht. In dem einen äh, schreiben wir, was da Stand der Dinge war übers Wochenende und in der Woche davor, nämlich dass dem Mark Abheiden rein auf Grundlage einer edelstaatlichen Versicherung der Mutter, der Umgang mit der Tochter ausgeschlossen wurde, mit der Vierjährigen. Und die hatten ja das Wechselmodell. Also da gehört schon einiges dazu, dass die Eltern 50-50 das Kind betreuen und dann macht die Mutter eine eidesstaatliche Versicherung dann wird rein auf Basis dieser eidesstaatlichen Versicherung äh, dem Vater erstmal der Kontakt zum Kind völlig genommen. Also das Kind hat dann 50% Prozent seiner Zeit nicht mehr mit einem Elternteil. Und dann haben wir ja noch einen Artikel veröffentlicht, wo wir dann den Beschluss äh, offenlegen und auch die eidesstaatliche Versicherung. Und was ihr noch nicht wisst, ist, dass das äh, Amtsgericht Hamburg-Altona diese Woche am Dienstag beschlossen hat, dass äh, der Marc seine Tochter herausgeben muss. In dem Beschluss steht drin, dass es eine Kindesentführung sei ja? ähm, und dass notfalls Gewalt angewendet werden muss. Ähm, das Interessante daran, aus rein juristischer Perspektive, auf das Menschliche komme ich gleich noch, ich sage auf das abscheulich-Menschliche, was da am Amtsgericht Hamburg-Altona geschieht. Also juristischer Aspekt, die Richterin Daug, die diesen Beschluss äh, getroffen hat, Daug D-A-U-C-K, ähm, die wurde abgelehnt in dem Verfahren. Also sie hätte einen Herausgabebeschluss nicht fassen dürfen. Und schwuppdiwupp kommt da ein Herausgabebeschluss von einem anderen Richter, der am Dienstag fast Also, weiß nicht, was da passiert ist, vielleicht kann mir das jemand erklären, äh, der da mehr Erfahrung hat, äh, weil es gibt ja Geschäftsverteilungspläne, gesetzliche Richter, den Herausgabebeschluss hat der Herr Arndt gemacht, der ist der Vertreter der Frau Daug und ich denke mal, dass da irgendwas passiert ist, wie, dass die Frau Daug zufällig am Montag, als die Ablehnung reinkam oder und der Antrag auf Herausgabe, dass sie zufällig am Montag krank war oder äh, in der Sch um Schulung, einen Schulungstermin hatte, ja. mit zufällig meine ich, dass das ja auch konstruiert sein könnte ja, vom Amtsgericht Hamburg-Altona, damit halt diesen Herausgabebeschluss ein anderer Richter fassen kann. Moment. So, bin wieder da. Also... Das mit dem Herausgabebeschluss ist vielleicht fishy, also da hat man vielleicht ein bisschen rumgetrickst. Äh, sicher alles noch im Rahmen dessen, was, ähm, ich sag mal, zumindest aus Sicht des Amtsgerichts Hamburg-Altona erklärbar ist, so dass es durchgeht. Also habe da keine Zweifel, dass es da vielleicht nicht so ganz legal zuging, aber es noch im Graubereich war, der in Ordnung ist. Und auf jeden Fall ist es Stand der Dinge. Margaret Heiden hat gestern, Donnerstag, seine Tochter der Mutter übergeben. Was soll er auch machen, ja? soll er sich von der Polizei auf den Boden werfen lassen, vor seiner Tochter. Ähm, vielleicht noch hat das Knie in den Rücken gerammt bekommen und die Tochter wird dann schreiend an die Mutter übergeben. Und dann denkt die Tochter noch, ach der Papa, der muss ja ein richtig übler Verbrecher sein, wenn man den so behandelt. Nee, also... Da hat ja der Mark Abheiten wohl genug Verstand, dass er sich das nicht antun lässt und seiner Tochter auch nicht. Ja, und da sind wir auch schon bei diesen brutalen Methoden und dieser abartig unmenschlichen Vorgehensweise des äh, Amtsgericht Hamburg-Altona. Und ich nenne hier ganz bewusst äh, die Richterin Daug und den Richter Arndt am Amtsgericht Hamburg-Altona. Das ist vollkommen unmenschlich. Das Gericht selbst ist hier die Kindeswohlgefährdung, nicht der Vater. Weil ihr könnt ja die Eidessteilige Versicherung der Mutter könnt ihr einsehen auf unserer Website. Mal abgesehen davon, dass am Ende der Eidessteilige Versicherung eine derart romantische Verschmelzung zwischen Mutter und Kind stattfindet, die schon ins Lächerliche geht, ja, dass die Mutter äh, das Herz des Kindes heilen kann. Meine Güte, dafür hat ja die Richterin Daug Krokodilstränen geweint und in ihrer vermutlich ödipalen Fixierung auf Mütter ähm, hier sich emotional sofort so ergriffen gefühlt, dass sie die Mutter schützen musste vor diesem Vater, der sich erdreistet, äh, das Kind vor einer psychisch kontrollierenden Mutter zu schützen. Weil, uns liegt ja auch das Gutachten vor von den provovierten Mediziner und Psychotherapeuten. Und der sagt ganz klar, aus der Altersschlechting-Versicherung geht nichts hervor, was das Kind gefährdet. Ja? Also ein Fachmann sagt, da ist nichts. Es gibt keinen einzigen Grund. Ja? Null, zero, niente. Also ihr seht, ich reg mich auf. Ja, Ich äh, halte mich aber noch hier in den, ich hoffe, in den, äh, in den ähm, wie heißt es, Rayguards innerhalb des äh, rechtlich unbedenklichen Bereichs. Ich reg mich vielleicht auch noch, Also ich denke schon, dass ich mich noch ein bisschen abreg. Aber erstmal muss es raus, ja. Also aus fachlicher, objektiver Sicht keine Kindeswohlgefährdung. Sondern im Gegenteil. Ja. In dem Gutachten, was wir sicher auch noch komplett veröffentlichen werden, steht drin, dass es gut war, was der Vater gemacht hat. Weil eben die Mutter psychisch kontrollierend ist und es gibt auch Ganz klare Anhaltspunkte dafür, dass die Mutter und auch ein, eine ältere Tochter von ihr ja, aus einer anderen Beziehung äh, vermutlich eine ernstzunehmende Persönlichkeitsstörung haben, die auch mit Selbstverletzung einhergeht. Und das ist schon hart. Ja. Und dann gibt es da den Mark Abheiden, der da mit dieser Mutter zu tun hat, die das Kind, ja, das geht aus der eidenschaftlichen Versicherung Hervor, lest euch die mal durch, schaut es euch an, das Kind so manipuliert hat, dass das Kind nicht zum Vater wollte anscheinend. Ja. Und die Mutter das Kind psychisch kontrolliert und der Vater hat im Grunde durchgegriffen, hat gezeigt, nee, lasse ich nicht zu, ich nehme das Kind mit. Und das Kind war ja auch kurz darauf, wie wir aus dem Gutachten wissen, völlig normal und hat nicht mehr geweint und sonst was. Also eigentlich, ja, wenn man eine Erziehungsvorstellung hat, die davon ausgeht, dass Kinder beide Eltern haben sollten, dann müsste eigentlich das Gericht Hamburg-Altona sagen, ja, der Vater, bravo, gut gemacht. Ja. Er hat verhindert, dass das Kind von der Mutter psychisch kontrolliert wird, um es so weit zu bringen, dass es selbst den Vater ablehnt, ja, was ja eine Gehirnwäsche ist. Da wird der Wille des Kindes gebrochen. Das steht alles mehr oder weniger in dieser Form auch in dem Gutachten drin, in dem unabhängigen, sachverständigen Gutachten. Ja, aber warum macht dann die Richterin Daug so einen Beschluss? Und es lässt sich letztendlich nur so erklären, dass die Richterin Daug eine autoritäre Erziehungsvorstellung hat. Ja, für sie ist es so, für die Frau Daug geht aus ihrem Beschluss hervor, einfach aus der Tatsache, dass sie der Mutter Recht gab, ohne den Vater anzuhören und gleich den Kontakt zum Vater komplett zerschlagen hat. Für die Richterin Daug ist es so, Papa und Mama müssen mit einer Stimme sprechen. Papa und Mama müssen vor dem Kind an einem Strang ziehen. Ich will es mal auf eine Art und Weise sagen, die andeutet, worum es mir geht. Und dabei geht es nicht darum, dass ich der Frau Daug unterstelle, dass sie eine politische Ausrichtung hat, aber ihre pädagogische Logik ist noch davon geprägt, die Frau Daug erwartet gleichgeschaltete Eltern vor dem Kind. Ja? Vor dem Kind müssen die Eltern mit einer Stimme sprechen, wie zwei Diktatoren, denen das Kind ohnmächtig ausgeliefert ist. Ihr merkt, es geht darum, die autoritäre Erziehung aus wilhelminischer Zeit, aus Nazi-Zeit, ja, passt wunderbar in Diktaturen rein, in totalitäre Staatsgefüge. Diese Logik, ja, ich sage nicht, dass die Frau Dauk ein Nazi ist, das sage ich nicht. Inhaltlich ist die vermutlich kein Nazi. Ich habe da keine Anspunkte gesehen. Aber was die Erziehungsvorstellungen angeht, folgt sich der Logik dieser autoritären Erziehung, die von totalitären Systemen immer benutzt wird, um gefügige Bürger zu schaffen. Und in dieser Logik steckt die Frau Daug drin. Nur deshalb macht es Sinn zu sagen, oh wow, der Vater hat das Kind ja, mitgenommen. Man muss ja bedenken, der Vater hatte ja das Umgangsrecht zu der Zeit. Ja? Also... Okay, ihr merkt, jetzt rege ich mich langsam ab und atme durch. Also, Gang zurückschalten, nochmal durchatmen. Die Frau Daug macht Rechtsprechung, die sozusagen durchseucht ist von autoritärer Erziehungslogik, die ihre unzählige Geschichte in der deutschen Tradition totalitär verstatten hat. Und das geht natürlich nicht. Und äh, dass heißt, der Gutachter da eine ganz andere Einschätzung hat, ja? fachliche Einschätzung, zeigt einfach, dass die Frau Daug keiner fachlich oder irgendwie objektiv orientierten ähm, Interpretation des Kindeswohls oder Auslegung des Kindeswohls gefolgt ist, sondern einer politischen Doktrin. Und diese politische Doktrin ist das Kindeswohl im Sinne einer autoritären Erziehung. Und jetzt haben wir also ein Kind, vier Jahre alt, das jetzt bei einer psychisch kontrollierenden Mutter ist, die nach dem, was in dem Gutachten steht, selbst Verletzungen an sich ausgeführt hat, deren ältere Tochter äh, das gleiche Problem oder noch stärker hat. Ja? Alles sollte auf eine Persönlichkeitsstörung hin. Jetzt ist dieses vierjährige Mädchen bei dieser Mutter in dieser ein Elterndiktatur der Mutter. Ja? Eine psychisch kontrollierende Person. Und wer hat ihr zu, diesem zu dieser totalitären Machtposition verholfen? Die Richterin Daug. Und äh, ja, der Herr Arndt, der ist ja noch so ein Mitspieler in dem Ganzen, der kommt dann, wie auch immer, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, ist unklar für mich, wie der da reinkommt, ähm, ja, Stellvertreter, ich habe es ja erklärt, Spekulation, wie gesagt, vielleicht hat einer eine Idee, ähm, was macht der? Na, der zeigt natürlich, wer hier die Macht hat, nämlich das Gericht. Es geht ja nicht, dass ein Vater sein Kind vor einer Mutter schützt, die psychisch kontrollierend ist. Wahrscheinlich eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung mit Tendenzen zur Selbstverletzung hat. Äh, ja, weil das, Richt, wie, das Gericht hat ja die Macht in Deutschland, nicht der Vater. Der Vater hat das Kind, weder vor so einer Mutter noch vor so einem Gericht zu schützen, das hier autoritäre Erziehungsvorstellungen hat. Und greift halt hart durch und nennt das Ganze noch eine Kindesentführung. Abgesehen davon, dass es eine Straftat ist und das Familiengericht kein Strafgericht ist, also da gar nicht entscheiden kann, ob es eine Kindesentführung ist, kann es nach dem, was ich... Weiß kann es sein, weil wenn ihr euch den entsprechenden Paragrafen zum Entzug Minderjähriger anschaut, dann steht da drin äh, im Grunde, dass solange du ein Elternteil bist, der noch das Sorgerecht hat und du nicht ins Ausland gehst, ist das keine Kindesentführung. Und angesichts der Tatsache, wie das Amtsgericht Hamburg-Altona entschieden hat, sehe ich hier auch eine Notlage des Vaters. Also, das Problem im Fall Mark Abheidel ist das Amtsgericht Hamburg-Altona, das eine Kindeswohlgefährdung begangen hat durch seinen Entschluss, der auf nichts gegründet ist, außer auf den autoritären Erziehungsvorstellungen der Richterin Daug. Ich betone es nochmal, ich will damit nicht unterstellen, dass diese Richterin ein Nazi ist, sondern ich stelle fest, sie folgt noch der Erziehungslogik aus der wilhelminischen Zeit und der Nazi-Zeit. Also, diese totalitäre Logik, wonach das Kind den Eltern zu folgen hat, Führung braucht, ja, wo die Eltern gleichgeschaltet sein müssen. Im Grunde alles, was die Johanna Harrer, die Lungenfachärztin, die den Erziehungsratgeber geschrieben hat, den Hitler so toll fand und der noch bis in die 80er Jahre rein in Deutschland verkauft wurde. Natürlich hat man da kosmetisch alle ganzen Nazi-Jargon und die Verehrung des Führers rausgestrichen. Aber die Logik blieb drin, ja? Und die Frau Daug, vom Alter her, die müsste jetzt so um die 50 sein. Ich glaube, sie ist stellvertretende Direktorin. Naja, wenn das bis in die 80er Jahre rein verkauft wurde, könnte es gut sein, dass ihre Eltern das noch gelesen haben als Ratgeber. Oder dass es halt einfach durch die Prägung ihrer Eltern dann ihrer Tochter vermittelt haben, der Frau Daug. Naja, so meine Meinung dazu. Ich kann nur sagen, was für ein Wahnsinn am Amtsgericht Hamburg-Altona, was für ein übler Wahnsinn an diesem Gericht abgeht, was die Frau Dauk gemacht hat. Sie gefährdet das Kind. Und der Herr Arndt macht sich zum Helfershelfer als Amtsrichter, greift hier hart durch und macht es möglich, dass ein vierjähriges Mädchen schutzlos einer psychisch kontrollierenden so, wie es aussieht, sich selbstverletzenden Mutter ausgeliefert ist. Und habe ich mich jetzt beruhigt? <lacht> <lacht> Noch nicht ganz, aber das mache ich jetzt dann, weil wir kommen zum Ende des Videos. Und äh, ich beschließe das Video damit, dass ich sage, wir werden natürlich weiter berichten. Ja, wir werden. Ja, wir müssen erst noch intern diskutieren. Ich sage das jetzt für mich. ja, Wir sind ja ein Team und ich will da der Entscheidung nicht vorgreifen. Ich spreche mal nur für mich. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir auch den Herausgabebeschluss veröffentlichen, dass wir alles öffentlich machen, im Fall Mark abhalten. Weil es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja? Es gab ja in den USA diesen Spruch, als es mit dem Schwarzen passiert ist, der von der Polizei hat, der Sorry, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Floyd irgendwie. Ähm, ja, die Frage war, wohin gehst du, wenn die Polizei die Verbrechen begehen ja? oder wenn die Polizei das Problem ist? Wohin gehst du, wenn das Familiengericht das Problem ist? Da bleibt dir ja nur noch die Öffentlichkeit. Und natürlich auch noch die höheren Gerichte. Ja? Aber im Amtsgericht Hamburg-Altona wurde per Eilbeschluss äh, ja, dieses immense Unrecht an dem Vater und dem Kind begangen, auf unmenschlichen, autoritären Erziehungsvorstellungen, die nicht mehr in unsere Zeit gehören. Also wir haben jetzt 2023 so langsam gehört, das mal beendet, dass hier Familienrichter nach alten, wilhelminisch totalitären Erziehungsvorstellungen entscheiden. Okay, ich bin fertig. Ciao.